Ich und Maxi, wir machen jetzt die Baby Food Challenge. Und wir haben jetzt alle drei, also wir haben jetzt beide drei Babybreie geholt. Maxi hat welche geholt, ich habe welche geholt, aber wir wissen nicht, was für Sorten das sind. Ich möchte mal eine Überraschung für Maxi planen und ich mache heimlich Chili Babybrei. Ich mache das auf. Oder Chili-Soße rein. Ja, und mal gucken, wie Maxi darauf reagieren wird. Maxi weiß wirklich von gar nichts. Der denkt, dass ich einfach ganz normale Sorten genommen habe. Die ersten beiden sind normal, aber er weiß überhaupt nicht, dass der letzten Chili-Soße drin. Ist. So, die Babybreie sind fertig. Jetzt geht's nach Maxi. Also wir waren jetzt hier. Ja, die haben ja gekauft. Ich muss jetzt die drei essen. Und Jam die drei. Haben die essen. drei. Ja. So. Wir fangen Dann mit dem ersten wieder einen Löffel. Wir müssen dann aufmachen. Aber du fängst mit dem ersten an, dann das zweite und dann das dritte. Okay, das ist Und ich eins, erste, zweite, dritte. Und wir müssen dann erwarten, was das für eine Sorte ist, ne? Ein... <lacht> ich wollte gerade schon das Ding an. Obst du nicht? Dann bist so du dumm. Hä? <lacht> was ist das denn? <lacht> oh, Maxi. Was, was das So. Boah, ich erkenne das jetzt schon. Nein, Maxi, du darfst nicht... du darfst nur nach dem Geschmack... Nee, nichts anderes. Nichts anderes. Oh. Egal wie das aussieht, egal was das ist, du hast nur auf dem Geschmack so das, <lacht> das schmeckt eigentlich ganz lecker. Mit einem komischen Nachgeschmack. Boah, ist irgendwas mit Gemüse. Gemüsesuppe? Warte. Darf ich abreißen? Nein. Oh. nein. Okay, du tippst Gemüse ein. Ich oh. glaube... Ich werde sagen... Apfel, ist, Apfel, Apfel... Was ist Ap Apfel, Karotte. Apfel, Karotte. Darf ich abmachen? Apfel, Karotte. <lacht> was hast du dazu? Ist? Wirne, Müsli, warum <lacht> wir Müsli? Ich hab Gemüsesuppe und dabei ist das kartoffel -Cremesuppe. Okay, keiner kriegt einen Punkt, es steht Boah. 0 zu 0. Wir haben voll am Leben jetzt, ey. Boah, das mal aber los. Ne? <lacht> <lacht> <lacht> die Scheiße geht nicht so. Ist egal, Okay, okay Nummer 2. Das ist die Nummer 2, ne? Bei dir ist das hier die Nummer 2. Das ist Nummer 2? Ja, liebes Publikum, ihr seid bestimmt auf schon die Nummer 3. Ja. <lacht> Hast du das nach Heftigkeit geordnet? <lacht> ich hab das irgendwie hier. <lacht> Wie Wie? <dat lacht> <lacht> <davor. lacht> <lacht> <lacht> Haben wir das Gleiche? Nein, du es irgendwie so beröselnd. Ich hier auf Karotte. Warte. Ah, steht noch 0 zu 0. Karotte tipp dich mal. Boah. Tomate? Okay, wir lösen auf. Ich catch jetzt Karotte und Tomate. Ah! Karotte, ich hatte recht! <lacht> Tomate! Okay, 1 zu 1. Was ist ein Scheiße, ey? Boah, immer noch einen komischen Geschmack im Mund. Der ist so bitter. Ach egal. Ich meine Birnen, das war ja noch ganz lecker, aber Karotte. Schmeckt das? Das geht ein. <lacht> ich habe das extra für dich ausgesucht, weil das ist auch so eine Kacke. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> KS. Nicht ausschütten, Maxi, nicht ausschütten. KS. T.S. Maxi. Ist das nicht. Ich ist nicht. Nein, Maxi, bitte. Komm, einmal. Fang du ja. an. Boah, das riecht nach Scheiße. <lacht> Maxi, nimm du. Wir machen gleichzeitig. Wir machen gleichzeitig. Oh mein Gott. Egal, dann ja. kotzt da drauf. <lacht> nimm mehr an, nimm mehr an, Maxi. Nein. Okay, dann nimm das bisschen. <lacht> In der Scheiße. Und, wie ist es? Noch ein was noch was noch? Mal. Mit Chili. ist irgendwas Scharfes. Jetzt mal ein bisschen. Nein! Ja. Oh, ich kotze gleich ist Soll denn in einem Chili sein. Das geht doch gar nicht. Er ist noch ja, okay. ein Stück. Ich scharfes. Das ist noch ein Stück. Aber ist so dumm. Nein, das ist oh. doch grad... Nein, doch keine Ahnung, irgendwie Mango, Senf. Boah, keine Ahnung. Okay, was tippst du ein? <lacht> <lacht> keine Ahnung, du... Schaf, Schaf, Gemüse. Vielleicht was du gerade noch gesagt hast. Chili. Okay, dann tipp das ein. Ich. Kürbis. <lacht> Ich habe gar nichts eingetippt, egal. Doch, du hast Mango irgendwas. Ach ja, du. Also. War das die Dimpshit? Schon wieder schräg drauf. Ist doch egal, mach jetzt ab. Dann kippt das um und dann ist die ganze. Sch ich habe okay. da heimlich chili soße drauf getan. Dann habe ich Chili drauf geschrieben, ich habe da unten. Da war noch ein bisschen Platz, dann habe ich da Chili-Soße genommen und dann da reingefüllt einfach. Wir, Wir machen stehen. die Chili-Challenge nochmal. Warum? <lacht> ja. Das ist nicht gerecht, sowas hat mich gezählt. Trotzdem habe ich's ich es richtig gesehen. Ich habe zwei. ich ja. habe nur okay. einen. Okay. Gewonnen! Ja, wenn ihr die Ballon Challenge sehen wollt, dann klickt auf den Bildschirm oder wenn ihr noch das Longboard Rennen von der S-Kurve sehen. Wollt, dann klickt auch drauf oder wenn ihr uns abonnieren wollt. dann abonniert, uns. um kein Video mehr von uns zu verpassen. Ja, okay, weil die Ballon-Challenge nichts geworden ist, machen wir jetzt eine Karaoke-Challenge und wir zeigen jetzt noch ein paar Sachen, die man zeigen kann, die passiert sind. Die haben, wir ich will mich die haben einfach hier. Da so ein Dings durch Eine. Was steht da drauf? Muss ich machen. Eine Handtasche. Hä? Wie geht das? Ja, musst du schon selber rausfinden. Also, so. <lacht> <lacht> Ach so geht das. Aber oh, ey. Wie fängst du denn da mit damit Handtasche? Nein. Aber nicht Riefen... Wir fangen an. Fatih, du musst Zeit stoppen. Aber ich muss pumpen. Nein, auch mit pumpen. Ja, wir machen ohne Zeit. Ich will drauf. Ich will drauf. <lacht> ich will drauf. <lacht> ich will drauf. <lacht> ich will Ich will drauf. <lacht>